hallo zu einem neuen video über interaktionen in power bi wenn euch dieses video gefällt dann freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und mir ein like hinterlasst sehen wir uns nun das im detail an ich habe dazu bereits einen power bi bericht erstellt der sich aus drei visualisierungen zusammensetzt die erste grafik ist ein Säulendiagramm, die zweite ist eine karte und die dritte die tabelle und bei Selektion in der, im Säulendiagramm erhalte ich die Details in der Tabelle sowie in der Karte. Jetzt kann es aber der Fall sein, dass ich nur die Tabelle filtern möchte und die Karte ungefiltert bleiben soll. Dazu bietet Power BI folgende Möglichkeit an. Ich gehe dazu in der Menüleiste auf Format und habe eine neue Rubrik Interaktionen. Diese Option ermöglicht, ermöglicht es mir nun bei Aktivierung die w jeweiligen Visualisierungen zu filtern oder auf Nicht-Filtern zu setzen ausgehend von der aktuell selektierten Visualisierung. Heißt in meinem Fall ich selektiere die, das Säulendiagramm und kann nun bestimmen welche Visualisierung nun gefiltert werden soll? In meinem Fall möchte ich nur die Tabelle filtern und selektiere hier auf Filtern. Die Karte hingegen möchte ich nicht filtern und wähle die Stopptafel. Nachdem ich nun das aktiviert habe, kann ich die Interaktion bearbeiten wieder deaktivieren und sehe bei Selektion im Sollendergaben. Dass sich die Tabelle filtert, die Karte hingegen nicht. Ich kann diese Funktion auch wieder zurücksetzen. Dazu gehe ich wieder auf Format Interaktionen und kann bestimmen, bitte selektiere mir ausgehend vom Säulendiagramm die Karte. Somit werden nun beide Visualisierungen wieder wie gewohnt gefiltert. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten und bis demnächst. Tschüss.